Du interessierst dich für das Thema Krankenversicherung und fragst dich, ob du lieber in der gesetzlichen oder in der privaten Krankenversicherung versichert sein möchtest, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video werde ich dir beide Systeme verständlich erklären, nebeneinander legen, so dass du anschließend für dich eine gute Entscheidung treffen kannst. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Philipp und lieber gut versichert als stark verunsichert. Das Thema Krankenversicherung und auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen zu verstehen, ist eines der wichtigsten Themen, die wir im Leben haben. Denn es geht um unsere persönliche Gesundheit und ich glaube, der Gesundheitsbereich oder die persönliche Gesundheit ist der wichtigste Bereich, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn wenn wir nicht gesund sind, haben wir Herausforderungen, uns geht es nicht gut und dann möchten wir natürlich eine gute und vernünftige Behandlung haben, ohne dass aufs Geld geguckt wird. Und deswegen lass uns jetzt diesen Vergleich machen. Ich werde in diesem Vergleich auch mit Gerüchten aufräumen. Das heißt, ich höre immer wieder Dinge in, über die private Krankenversicherung oder auch über die gesetzliche Krankenversicherung. Im privaten Krankenversicherungsbereich ist es Oft so, dass ich höre, die private Krankenversicherung kannst du dir im Alter nicht mehr leisten. Du wirst kein Geld mehr haben, weil du alles in deine private Krankenversicherung steckst. Du musst 100% des Beitrags in der privaten Krankenversicherung im Alter selber bezahlen. Oder Gerüchte wie zum Beispiel, du bekommst schneller Termine beim Arzt. Also wenn du jetzt mal einen Orthopäden-Termin brauchst, brauchst du nicht drei oder vier Wochen auf ein MRT warten, sondern du bekommst es halt innerhalb von zwei, drei Tagen. Lass uns diese Gerüchte einmal anschauen, lass uns gucken, was dahinter steckt. Und ja, wie ist das eigentlich, wenn ich zum Arzt gehe, laufe ich wirklich am Wartezimmer vorbei, an den ganzen gesetzlich Versicherten, super spannendes Thema, lass uns damit aufräumen. Bevor wir damit aufräumen, lasst uns einmal beide Systeme nebeneinander stellen, was haben wir für Systeme, was kosten uns diese Systeme und was bringen uns diese Systeme. Lass uns als allererstes über die gesetzliche Krankenversicherung sprechen. In der gesetzlichen Krankenversicherung handelt es sich um ein Solidarsystem. Das bedeutet, jeder zahlt hier ein, das was er kann. Also natürlich nicht ganz, sondern... Jeder zahlt den Grundbeitrag, der liegt bei 14,6% plus den Zusatzbeitrag, der liegt zwischen 0,69% und 2,5% je nach Krankenversicherung, die du persönlich gewählt hast. Und davon zahlst du die Hälfte und dein Arbeitgeber die andere Hälfte. Jetzt ist es so, dass dein Arbeitgeber das Ganze auch jeden Monat direkt an die Krankenversicherung abführt. Das heißt, damit hast du nichts zu tun. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, eine Krankenversicherung zu wählen. Das kannst du alle zwölf Monate theoretisch aufs Neue tun. Du hast dort eine Kündigungsfrist von zwei Monaten, die du dann anwenden kannst. Und die Leistung bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, das ist auch wichtig mal zu wissen, das weiß kaum einer, die Leistung sind zu 95 Prozent oder nahezu 95 Prozent identisch bei allen gesetzlichen Krankenversicherungen. Es ein paar Zusatzbausteine, die die einen Versicherer haben, die die anderen Versicherer nicht haben, aber grundsätzlich handelt es sich hier um gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die der Versicherer erbringen muss, wenn du sie brauchst. Jetzt lasst uns gemeinsam kurz über das Thema private Krankenversicherung sprechen. Im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung haben wir hier ein kapitalgedecktes System. Das bedeutet, du hast hier einen Versicherer, für den du dich entscheidest. Und bei diesem Versicherer gibt es Kunden und alle zahlen praktisch in einen Topf ein. Und von diesem Topf wird die Gesundheitsversorgung aller versicherten Personen von diesem Versicherer bezahlt. Was ganz wichtig zu sagen ist, bei dieser Versicherung, die du abschließt, gibt es von deinem Beitrag immer einen Teil, der in Altersrückstellung geht. Das ist super wichtig, dass du diese Information jetzt hast und auch für dich mitnimmst, denn diese Altersrückstellungen sorgen dafür, dass dein Beitrag im Alter nicht so stark ansteigt und bezahlbar bleibt. Ganz wichtig dabei ist zu sagen, wenn du irgendwann den Versicherer wechseln solltest, dann muss darauf geachtet werden, dass diese Altersrückstellung mit übertragen werden. Ansonsten verlierst du bares Geld und du zahlst später mehr für deine private Krankenversicherung. Was ich jetzt an der privaten Krankenversicherung so richtig genial finde im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung, in der gesetzlichen haben wir so einen Standard. System. also es gibt standard vorgeschriebene leistungen in der privaten krankenversicherung kannst du selber entscheiden welche Leistung du haben möchtest und welche Leistung du vielleicht auch gar nicht haben möchtest und das finde ich super weil du kannst auf der einen seite vielleicht den einen oder anderen euro einsparen und auf der anderen seite kannst du einfach super leistungen haben die du einfach haben möchtest und die dir super wichtig sind zum beispiel dass Deine, äh, ja, deine private Krankenversicherung 100% Zahnbehandlung bezahlt. Oder dass deine private Krankenversicherung, wenn du länger als sechs Wochen krank bist, dir zum Beispiel 100% Gehalt weiter bezahlt. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind wir da ungefähr bei 65-70%. Da gibt es eine genaue Berechnungsformel, darauf gehe ich dann irgendwann im anderen Video mal ein. Also ich kann hier wirklich 100% Einkommen absichern. Und das finde ich super charmant. Genau, du entscheidest selber anhand von diesem Baukastensystem, was du haben möchtest. Und dann ist ganz wichtig zu sagen, fall bitte, bitte, bitte nicht auf irgendwelche Billigtarife und Billigversicherer rein, sondern prüf die wirklich für dich, wenn du die private Krankenversicherung irgendwo im Internet abschließen solltest, wovon ich absolut abrate, denn dieses Thema ist so unglaublich wichtig, dass es auf jeden Fall vernünftig und gut geregelt sein muss und dass du auch wirklich weißt, dass es gut geregelt ist. Schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz die Beitragsentwicklung der beiden Systeme an. Das Ganze wird jedes Jahr vom PKV-Verband veröffentlicht und hier ist es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung eine durchschnittliche Beitragsentwicklung pro Jahr hat von 3,3% Prozent und die privaten Krankenversicherungen liegen bei 3,0%. Prozent. Ich denke, dieser Vergleich GKV-PKV ist einfach ein Vergleich Äpfel mit Birnen, weil wir vergleichen ein System, was starr ist, also was überall so gut wie gleich ist in der gesetzlichen Krankenversicherung, bis auf diesen kleinen Zusatzbeitrag mit einer privaten Krankenversicherung, die komplett individuell ist. Hier müssen wir uns natürlich nicht nur individuell die Leistung anschauen in der privaten Krankenversicherung, sondern wir müssen uns auch die Versicherer dahinter anschauen, weil es gibt Versicherer, die haben ihre Beiträge deutlich mehr erhöht als 3,0% Prozent, und es gibt andere Versicherer, die haben ihre Beiträge deutlich weniger erhöht. Ich fand es ganz faszinierend, als ich letztes Jahr und auch vorletztes Jahr bei dem einen oder anderen Versicherer gesehen habe, dass die Beiträge sogar reduziert wurden. Also nicht in der gesetzlichen, sondern in der privaten Krankenversicherung. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Was aber ganz klar ist und auch ganz wichtig ist, wir werden wahrscheinlich immer eine Beitragsentwicklung haben und das wird in beiden Systemen so weitergehen. Das liegt unter anderem an der medizinischen Inflation. Das bedeutet, dass natürlich auch die Entwicklung und die Technik weitergeht. Und dass neue Behandlungsmethoden natürlich auch neu eingepreist werden, zum Beispiel in der privaten Krankenversicherung. Und wenn du jetzt Anspruch hast auf neue Leistungen, das heißt, deine Leistung wird praktisch besser, sie wird optimiert, dann ist es für mich persönlich auch okay, wenn mein Beitrag jedes Jahr um drei oder vier Prozent steigt. Was aus meiner Sicht auch komplett normal ist, wenn wir uns so die allgemeine Inflation anschauen. Wer kann sich jetzt also versichern? Also grundsätzlich ist es so, dass wir in der gesetzlichen Versicherung pflichtversichert sind, wenn wir keine private Versicherung haben und müssen dazu dann auch diesen Beitrag zahlen. Deswegen ist zum Beispiel auch wichtig, wenn du mal arbeitssuchend bist oder ähnliches, dass du dich arbeitssuchend meldest. Ansonsten wird auf jeden Fall die Krankenversicherung, also auch die gesetzliche Versicherung, Beiträge nachfordern. In der privaten Krankenversicherung kannst du dich versichern, wenn du ein Jahr lang mindestens über die Jahresarbeit-Entgeltgrenze verdient hast, das sind ca. 64.000 Euro, also 64.000 Euro Bruttoeinkommen über ein Jahr, dann kannst du dich privat versichern oder du bist selbstständig, also hauptberuflich selbstständig, du bist Student, Beamter oder Lehrer, dann hast du das Recht, dich privat kranken zu versichern. Wenn du jetzt zum Beispiel Kinder bekommst, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dann ist es so, dass Kinder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder auch ein ähm, Ehepartner, der aktuell nicht arbeitet, in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert ist. In der privaten Krankenversicherung ist es so, dass man immer einen zusätzlichen Tarif, also einen zusätzlichen Vertrag abschließen muss, um diese Person oder das Kind dann zusätzlich zu versichern. Gerade wenn es dann so um das Thema Kinderkriegen geht und man überlegt, ob man vielleicht noch mal schwanger werden möchte, dann sollte man auf jeden Fall das Thema private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung für sich prüfen. Wie gesagt, man zahlt einen zusätzlichen Beitrag fürs Kind. Man hat natürlich auch eine ganz andere Leistung. Aber wichtig ist zum Beispiel dort auch auf diesen Punkt zu achten, dass man während der Elternzeit eine Beitragsfreistellung hat. Das machen viele Versicherer über sechs Monate oder auch über zwölf Monate, weil ansonsten ist es in der privaten Krankenversicherung so, dass man den gesamten Beitrag aus eigener Tasche finanzieren muss im Laufe der Elternzeit. Und wenn es dann beitragsfrei gestellt ist und du trotzdem die Leistung in Anspruch nehmen kannst, ist es ja im Grunde sehr, sehr charmant, weil wir einfach gute und bessere Leistung haben, nicht nur für uns, sondern auch für das Kind. Und dann gibt es zum Beispiel Tarifdetails, wie zum Beispiel Krankentagegeld. Das brauchen wir in der Elternzeit nicht, genauso wie wenn wir in Rente sind. Dann brauchen wir das auch nicht. Lass uns jetzt mal mit den Gerüchten der privaten Krankenversicherung aufräumen. Ich finde es super spannend. Als allererstes lass uns anfangen mit, die Beiträge steigen massivst im Alter. Du wirst es nicht mehr leisten können. Du wirst arm sein, weil du alles in die private Krankenversicherung reinsteckst. Das ist einfach falsch und es kommt halt wirklich drauf an. Und es gibt ein paar Punkte, die wissen die meisten einfach gar nicht. Und wenn du jetzt Freunde, Familie oder Bekannte fragst, die wissen es auch nicht, weil sie diese Punkte einfach gar nicht kennen und weil sie auch gar keine Ahnung davon haben können. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die sich einfach ein Urteil erlauben, obwohl es halt einfach schlichtweg nicht so ist. Und es gibt halt Punkte, wo wir darauf achten müssen, wie die Beitragsentwicklung. Ja. Und jetzt ist es so, dass du diese Inflation hast, die normal ist, dass du eine medizinische Inflation hast, was äh, auch völlig normal ist. Da brauchen wir im Grunde gar nicht drüber sprechen. Und jetzt ist es aber auch so, dass du diesen Beitrag, den du in der Rente bezahlst, nicht alleine bezahlst. Also wenn du jetzt angestellt warst über Jahre, dann zahlst du den Beitrag nicht alleine. Dann hast du Anspruch, wenn du jetzt Geld bekommst von der gesetzlichen Rentenversicherung, also du kannst dort einen Zuschuss beantragen, der bis zu 50% Prozent von deinem privaten Krankenversicherungsbeitrag hoch ist. Ich werde dazu noch ein extra Video machen, weil das einfach den Rahmen sprengt. Was auch wichtig ist zu sagen, es gibt die Möglichkeit, und das wollen die Versicherer gar nicht, dass du das weißt, es gibt die Möglichkeit, in einem Versicherer, also nicht den Versicherer zu wechseln, sondern in einem Versicherer den Tarif zu wechseln. Weil es gibt geschlossene und es gibt offene Tarife. Und bei den geschlossenen Tarifen da verändert sich meistens nichts mehr oder verändert sich nichts mehr und dort haben wir, wenn der Tarif schon vor Jahren aufgesetzt wurde, natürlich eine ganz andere Beitragsentwicklung als vielleicht in anderen Tarifen. Deswegen ist es immer wichtig zu prüfen, habe ich die Möglichkeit in einen anderen Tarif zu gehen, der vielleicht günstiger ist und mir vielleicht sogar mehr Leistung bietet. Das ist wichtig zu beachten, also wenn du Eltern hast oder sowas, die jetzt ähm, dieses Thema haben, komm gerne auch auf mich zu, lass uns gerne über das Thema sprechen, um diese Menschen dabei zu unterstützen, nicht zu viel Geld zu bezahlen und ich weiß, es gibt zig Angestellte oder ehemalige Angestellte, heute Rentner, die ihre private Krankenversicherung zu 100% bezahlen und das ist in meinen Augen nicht okay, wenn die gesetzliche Krankenversicherung halt zur Hälfte von dem Staat übernommen wird, also von der Rentenversicherung. So, nächstes Thema, super interessant, super wichtig mal drüber zu sprechen. Du bekommst schneller einen Termin, du gehst am Wartezimmer vorbei und jo, das ist Fakt. Das ist so in der privaten Krankenversicherung. Es liegt daran, dass der Arzt bei einem Privatversicherten ganz anders abrechnen kann als bei einem gesetzlich Versicherten. Beim gesetzlich Versicherten, da hat er seinen festgeschriebenen Satz, den kann er dann mit der Krankenversicherung abrechnen und bei einem Privatversicherten ist er viel flexibler und wir müssen ganz offen darüber sprechen, ein Arzt ist ja ein Unternehmer und dieser Unternehmer muss Mitarbeiter bezahlen, ein Krankenhaus muss Mitarbeiter bezahlen, das muss das Gebäude bezahlen, es muss alles drumherum bezahlen, Strom, Wasser, also es muss alles bezahlt werden. Ein Arzt, ein Krankenhaus, eine Gesundheitseinrichtung, ist nun mal ein Unternehmen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Man muss aber auch ganz offen und ehrlich sagen, die gesetzliche Krankenversicherung zahlt teilweise einfach zu wenig für die Leistung, die Ärzte erbringen. Und da ist es dann so, dass teilweise die Ärzte bzw. teilweise einfach die Praxen gar nicht bestehen könnten, wenn sie keine Privatpatienten haben. Das heißt... Die privaten Krankenversicherten, das private System subventioniert im Endeffekt das gesetzliche Krankenversicherungssystem, wo wir dann auch dankbar sein können, dass es so ist, weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich nur noch ein privates System und kein gesetzliches System und hätten dort natürlich dann eine große Herausforderung, was das Gesundheitssystem bzw. was die Gesundheitsversorgung in Deutschland angehen würde. Ich gebe euch noch ein ganz kurzes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war selber jahrelang gesetzlich versichert, bin jetzt privat versichert. Ich sage natürlich nicht, wo, aber ich bin privat versichert. Und ich war jetzt neulich zum Beispiel beim Arzt, das ist jetzt ungefähr acht Wochen her, weil ich diese Corona-Infektion hatte und dann auch ein paar Tage flach lag. Und da ich sehr, sehr viel Sport treibe, ist es mir einfach wichtig, das Ganze abzuchecken und zu gucken, dass auch keine Spätfolgen kommen, weil ich einfach so das Gefühl hatte, über anderthalb, zwei Wochen, dass ich einfach keine Power habe, dass ich total ausgelaugt bin. Und jetzt bin ich zum Arzt gegangen, der auch Sportmediziner ist, und der hat mich gefragt, und vielleicht kennst du die Frage auch, bist du privat oder gesetzlich versichert? Ich habe gesagt, ich bin privat versichert. Und er hat gesagt, okay, weil sonst könnte ich dich gar nicht versorgen in diesem Bereich, wenn nicht wirklich was Akutes wäre. Das heißt, ich habe eine Versorgung bekommen und äh, dort ging es um EKG, Lungenfunktionstest, dann nochmal abhören und großes Blutbild. Das ist eine Versorgung nach dieser Infektion, die von der gesetzlichen Krankenversicherung in diesem Rahmen überhaupt gar nicht übernommen wird. Das fand ich auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite weiß ich, dass ich damit das Krankenversicherungssystem, also das gesetzliche Krankenversicherungssystem, Quer subventioniere und die Leistung ist natürlich eine andere und das schockiert mich natürlich auch als Mensch, weil ich möchte nicht anders sein als andere Versicherten. Jetzt lasse uns gemeinsam mal die Leistungsunterschiede auseinandernehmen. Ich habe dafür ein paar Notizen gemacht. Weil ich glaube, das ist genau das, was hinterher den Unterschied ausmacht und das ist genau das, was hinterher auch eine gute Entscheidung treffen lässt. Ich habe als erstes aufgeschrieben, eine höhere Beteiligung der Krankenversicherung beim Zahnarzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Krone brauchst oder eine Brücke brauchst, dann gibt es bei der gesetzlichen Krankenversicherung Ungefähr 30%. Dann gibt es noch dieses Bonusheft, dann kriegt man vielleicht nochmal 10 oder 15 oder vielleicht sogar 20% Prozent mehr. Und dann zahle ich trotzdem immer noch die zweite Hälfte davon. Und so eine Krone aus eigener Erfahrung kostet halt einfach auch inklusive Behandlung ca. 1000 Euro. Manchmal sogar 1200 bis 1500 Euro. Je nachdem, was für ein Zahn, wie aufwendig, was genau für eine Krone und im privaten Krankenversicherungsbereich gibt es dort Tarife, die alles komplett übernehmen. Es gibt auch Tarife im privaten Krankenversicherungsbereich, die das anteilig übernehmen. Das heißt zum Beispiel 70 oder 80 oder 90 Prozent. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner privaten Krankenversicherung im Zahnbereich 90 Prozent drin, weil das für mich einfach ausreicht. Der nächste Punkt ist Vorsorgeuntersuchungen über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Also in der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir natürlich nur gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen. Das bedeutet zum Beispiel Hautkrebsvorsorge äh, kann ich ab 34 machen und bei der privaten Krankenversicherung teilweise einfach früher oder für Frauen interessant Brustkrebsvorsorge oder ähnliches, einfach deutlich umfangreicher, so dass ich einfach auch viel, viel besser vorsorgen kann, wenn irgendwas wäre. Tarife ohne Selbstbeteiligung. Es gibt Tarife in der privaten Krankenversicherung, die sind mit Selbstbeteiligung. Es gibt Tarife, die sind ohne Selbstbeteiligung. Ohne Selbstbeteiligung kennen wir von der gesetzlichen Krankenversicherung und mit Ge Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung. Im Grunde können wir alles abschließen von 0 Euro Selbstbeteiligung bis hin sogar zu 2.000 oder 2.500 Euro Selbstbeteiligung. Ich bin immer ein Freund davon, die Selbstbeteiligung relativ niedrig zu halten. Und dann gibt es immer noch eine Beitragsrückerstattung in der privaten Krankenversicherung, die wir mittlerweile auch bei dem ein oder anderen Versicherer über Leistungen sehen können. In der privaten Krankenversicherung gibt es dann nun mal Cash zurück. Na, und das sind dann teilweise einfach ein, zwei oder drei komplette Monatsbeiträge, die dann an dich zurückfließen. Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel ein richtig charmantes Thema. Übernahme von Leistungen bei Physiotherapeuten oder zum Beispiel in der Osteopathie oder Ergotherapie werden einfach in der privaten Krankenversicherung viel größzügiger behandelt. Ich bekomme bei der gesetzlichen Krankenversicherung vielleicht von meinem Orthopäden im Bereich Physiotherapie Mal sechs Einheiten, dann vielleicht noch mal sechs Einheiten, vielleicht noch mal sechs Einheiten verschrieben. Aber dann war es das letztendlich auch, weil mein Orthopäde einfach für seine Patienten ein Budget hat. In der privaten Krankenversicherung kann er da viel großzügiger damit umgehen. Da kann ich dann wirklich auch die Behandlungsanzahl bekommen, die ich wirklich brauche. Und da ist das dann nicht so, dass ich mal sechs bekomme, sondern bekomme ich zwölf oder 18 Einheiten verschrieben. Dann gehe ich zu meinem Physio oder zum Ergotherapeuten oder wie auch immer und lass mich halt einfach dort behandeln. Und wenn ich mehr Einheiten brauche, dann hole ich mir mehr Einheiten. Jetzt gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung hier zum Beispiel eine Zuzahlung, die du leisten musst. Genauso wie beim Zahnarzt, die ist nur nicht ganz so hoch. Und in der privaten Krankenversicherung kann ich das auch haben. Ich kann es aber auch von vornherein ausschließen. Also ich habe dort einfach die Optionen. Was auch so ist, wenn du jetzt zum Arzt gehst, dann bekommst du einfach faktisch schneller Termine, weil die Ärzte natürlich an dir ein bisschen mehr Interesse haben als an einem gesetzlich Versicherten, weil du den Ärzten einfach mehr Einkommen bringst. Das ist einfach Fakt. Das heißt, du bekommst mehr Aufmerksamkeit von den Ärzten, du bekommst mehr Priorität bei den Ärzten und du bekommst bessere Behandlungsmethoden oder zusätzliche Leistungen. Ich gebe euch kurz ein Beispiel. Ich habe vor ungefähr, boah, ich glaube 15 Jahren, ähm, die Situation gehabt, dass ich Auto gefahren bin und plötzlich war mein ganzer Nacken steif, ich konnte mich nicht mehr bewegen und das erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Handy in die Hand genommen und habe geguckt, wo ist der nächste Orthopäde. Da bin ich hingefahren, habe gesagt, ich kann mich nicht mehr bewegen und dann haben sie gesagt, normalerweise haben sie keine Zeit, dann habe ich gesagt, ich bin privat versichert oder sie haben mich gefragt, wie ich versichert bin, dann habe ich gesagt, ich bin privat versichert dann haben sie gesagt, ja okay, dann gehen sie mal durch. Dann bin ich wirklich und das war wirklich, ja, ich fand es einfach heftig. Auch wenn ich Schmerzen hatte, direkt am Wartezimmer vorbei, in den Behandlungsraum gegangen. Der Arzt ist innerhalb von fünf Minuten bei mir gewesen, hat mir hier eine Spritze reingesetzt. Das hat die Muskel super entspannt und anschließend hat der Arzt mir noch ja, eine Einladung gegeben, praktisch. Ähm, aufs Massagebett, diese Einladung hat mich 80 Euro gekostet, aber das ist das, was zum Beispiel der Privatversicherte bekommt und der gesetzliche in dem Fall einfach nicht. Der Arzt hat auch damals zu mir gesagt, diese Behandlung bzw. diese Massage, die ja gut tut und ja in dem Moment auch wirklich notwendig war, weil wirklich die Muskulatur richtig hart war, ähm, das ist Zahlt ein gesetzlicher dann wirklich aus eigener Tasche und ich habe es von meiner Krankenkasse komplett wiederbekommen. Lass uns über Krankentagegeld sprechen. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sechs Wochen nicht mehr arbeiten gehst, also das heißt, du bist krankgeschrieben, sechs Wochen zahlt dein Arbeitgeber und nach diesen sechs Wochen springt im gesetzlichen Bereich die gesetzliche Krankenkasse ein. Und im privaten Bereich die private Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt ca. 60 oder beziehungsweise 65 bis 70%. Prozent Da gibt es, wie gesagt, auch schon erwähnt vorher im Video, eine Berechnungsformel. Ich werde es nochmal ganz detailliert in einem anderen Video aufschlüsseln, sodass du es nachvollziehen kannst. Und jetzt ist es hier so, im gesetzlichen Bereich, dass ich hier sogar einen Höchstsatz habe. Also für Menschen, die viel Geld verdienen und da fängt das an bei zum Beispiel 3000, 4000, 5000, 6000 Euro netto oder auch noch mehr. Also alles ist möglich in der heutigen Zeit, ähm, wenn man die richtigen Dinge tut und diese Menschen bekommen maximal ein Krankentagegeld von 112,88 Euro pro Tag. Das sind dann statt zum Beispiel 5 oder 6 oder 7000 Euro brutto nur noch 3.386,40 Euro bei 30 Tagen. Also das ist auf jeden Fall deutlich weniger an Einkommen. Da habe ich die Möglichkeit, im gesetzlichen Bereich entweder ein zusätzliches Krankentagegeld abzuschließen oder ich habe die Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu gehen, wenn ich genug Einkommen habe. Und dann ist es so, dass ich wirklich mein aktuelles Einkommen, also nicht 65 oder 70 Prozent, sondern wirklich 100 Prozent von meinem Einkommen, in der privaten Krankenversicherung absichern kann und auch absichern sollte, weil wenn es dazu kommt, dass ich länger als sechs Wochen krank bin, dann möchte ich doch im besten Fall auch 100% Einkommen haben und nicht noch Einkommenseinbußen haben, wenn es mir schlecht geht. Bei der privaten Krankenversicherung kannst du den Versicherer einmal jährlich wechseln. Das heißt im Normalfall zur Versicherung zum Ende der Versicherungsperiode, im Normalfall ist das der Januar bzw. 1.1. erster. Bei ganz wenigen Versicherungen ist es Mitte des Jahres. Und hier ist aber immer wichtig zu sagen, ein Wechsel in der privaten Krankenversicherung, der lohnt sich einfach nur, wenn du wirklich gesund bist und nicht irgendwelche großen Herausforderungen hast, weil sonst kann es hinterher sein, dass die private Krankenversicherung, wenn du irgendwelche Sachen verschwiegen hast, den Vertrag rückabwickelt und dann musst du gucken, wo du dich wie versicherst. Da habe ich drei Monate Kündigungsfrist in der gesetzlichen Krankenkasse, habe ich zwei Monate Kündigungsfrist ähm, zum, Ende eines jeden Mo äh, zum Ende des Monats. Und ich habe eine Mindestlaufzeit von meiner gesetzlichen Krankenkasse von zwölf Monaten zu empfehlen. In der gesetzlichen ist es immer, ähm, darauf zu achten, dass wenn ich irgendwelche schweren Krankheiten habe, dass bevor ich die Krankenkasse wechsle, auch wenn es den Annahmezwang in Deutschland gibt, das heißt, du gehst zu einer anderen Krankenkasse im gesetzlichen Bereich und die müssen dich annehmen, ist es trotzdem so, dass wenn du spezielle Behandlungsmethoden oder spezielle Medikamente brauchst, dass man das vorher mit der Krankenversicherung abchecken sollte, ob die das dann auch wirklich zu 100% übernehmen. Wenn ich jetzt die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung in der Rente einmal nebeneinander lege, dann habe ich auch einen ganz großen Vorteil in der privaten Krankenkasse, denn ich kann einfach neben solchen Sachen, wie dass ich mir Zuschüsse beantrage, die ich an der gesetzlichen Krankenkasse auch bekomme kann ich auch den Tarif wechseln. Das heißt, ich kann theoretisch sogar in einen ähm, ja, geringerwertigen Tarif wechseln, habe möglicherweise immer noch mehr Leistung als in der gesetzlichen Krankenversicherung und möglicherweise sogar einen geringeren Beitrag. Wie gesagt, das ist natürlich keine Garantie und es kommt immer auf den Versicherer an. Das Thema muss man einfach komplett vernünftig behandeln. Und in der gesetzlichen Krankenkasse ist es einfach so, dass es hier einfach den Beitrag gibt. Also den Beitrag und die Hälfte wird dann praktisch von der Rentenversicherung übernommen. Was mir jetzt abschließend wichtig ist zu sagen, die gesetzliche Krankenversicherung, die arbeitet nach einem Wirtschaftlichkeitsprinzip. Das Ganze ist im Paragraphen 12 des 5. Sozialgesetzbuch beschrieben und dort steht drin, Leistungen müssen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig sind und so weiter und so fort, dürfen halt nicht genehmigt werden. Und ich persönlich möchte für meine Gesundheit, für meine Gesundheitsversorgung keine Notwendigkeitsbegrenzung. Ich möchte, wenn ich im Krankenhaus liege, wenn ich beim Zahnarzt bin oder wenn ich meine Corona-Nachuntersuchung mache, einfach die bestmögliche Gesundheitsversorgung bekommen, die es gibt, damit ich möglichst lange lebe und ein richtig schönes und entspanntes Leben habe. Das heißt, wenn du dich jetzt für das Thema private Krankenversicherung entscheiden solltest, möchte ich dir abschließend noch eins mitgeben, eine Entscheidung zur privaten Krankenversicherung trifft man nicht auf Grundlage von dem Preis, sondern wirklich auf Grundlage von den Gesundheitsleistungen, die du durch die private Krankenversicherung bekommst, denn im Normalfall ist das eine Entscheidung fürs Leben. Du kannst natürlich bis zu einem gewissen Alter wieder in die gesetzliche unter gewissen Voraussetzung, darüber werde ich auch noch ein Video machen, das sprengt jetzt den Rahmen, Wichtig ist wirklich zu sagen, wenn du diesen Wechsel machst von der gesetzlichen in die private, dann sollte man das als Entscheidung fürs Leben sehen und dann sollte man das auf Grundlage von diesen gesundheitlichen Vorteilen machen und nicht auf Grundlage des Geldes, auch wenn wir in den ersten Jahren möglicherweise eine positive Bilanz haben, was den Beitrag angeht. Ich hoffe, du konntest für dich aus diesem Video ganz, ganz viel rausziehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Thema private Krankenversicherung und vergiss nicht, abonniere diesen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, aktiviere die Glocke, dass du zukünftig nichts verpasst und ich bedanke mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Dein Philipp von verunsichert, lieber gut versichert als stark verunsichert.